Jetzt kommen wir dann zum dritten Vortrag hier in diesem Datenbank Slot. Und zwar geht es jetzt um PostGIS und SQL MM. Und wir hören jetzt einen Vortrag vom Björn Höfling. Und ähm, in diesem Vortrag geht es um Kreise und Kreisbögen und äh, wie die zum Einsatz kommen können. Es geht um eine runde Sache wie die in Geoserver und QGIS gehandelt werden. Film ab und viel Spaß beim nächsten Vortrag. Hallo, willkommen. Mein Name ist Björn Höfling. Ich bin von der camp to camp GmbH und ich halte heute den Vortrag über Kurven nach SQL-MM3 in PostGIS, Geoserver und QGIS. Eine runde Sache. Der Überblick über den Vortrag. Erst werde ich ähm, über die klassischen Geometrien nochmal wiederholen, die, die aus Liniensegmenten bestehen. Dann werde ich das die Circular Arcs eben vorstellen und dann in die Anwendungen reingehen, in den in die PostGIS-Datenbank, in den Geo-Server, ähm, QGIS und ein kleines Beispiel aus GIDAL noch. Genau, also zu den klassischen Geometrien zunächst. Ähm, die sind in dem OGC Simple Feature Access. Ähm, Definiert und dann später in dem ISO 191251 Standard übernommen. <lacht> da gibt es ähm, hier diese Typen Punkt, Point, ein Line-String, um einen Linienzug zu definieren, Polygon. Das Ganze dann jeweils in einer Multi-Ausprägung, wo mehrere, mehrere äh, Elemente in einem Objekte zusammen sind, Multipoint, multi line string Multipolygon und generell eine Geometry-Collection, wo alles drin ist. Genau, wenn man sich das Ganze anschauen will, ähm, ist es ganz gut, mit der JTS Test Suite ähm, zu starten. Ähm, wer sowieso äh, Java entwickelt, der hat die irgendwo im M2 drin und ähm, kann das dann starten oder eben von der Homepage runterladen und kann man sich dann visualisieren lassen. Genau, der Punkt. Ähm, eben als WKT, als Well-Known Text ähm, in der Textrepräsentation dargestellt. Ich gebe hier an Point äh, und in runden Klammern eben hier meine Koordinaten XY, 0, 0. <lacht> Ähnlich dann für den Line String. Ähm, da habe ich jetzt hier drei Punkte, wo ich dann jeweils hier die Koordinaten angebe, XY, XY, XY <lacht> und die einzelnen Punkte eben mit Komma getrennt. Hier habe ich ein Polygon. Bei dem Polygon habe ich ähm, noch die Besonderheit, dass ich hier innere und äußere Ringe haben kann. Das heißt, ich schreibe hier erstmal so einen Text Polygon aus meinem Maus hier Polygon, Klammer auf. Dann kommt hier die nächste Klammer auf für den äußeren Ring. Das ist der hier außen drumherum. Ähm, den schreibe ich wieder wie so ein, so ein Line-String hin. Ähm, ich muss aufpassen, dass ich hier sozusagen mein, meinen letzten Punkt nochmal wiederhole. Also hier diese 0,0 wird hier nochmal wiederholt. Und dann kann ich, kann ich beliebig viele innere Ringe angeben, die ich sozusagen aus der Polygonfläche wieder ausstanze. Hier, das ist das hier. Das ist auch wieder so ein Line-String und auch mit, mit der Vorgabe, die erste Koordinate wird am Ende wiederholt, um den um den Ring komplett abzuschließen. Genau, dann kommen wir zu den, zu den multi -Geometrien. Hier habe ich jetzt einen Multi-Point, wo einfach hier drei Punkte hintereinander angegeben werden. Ich kann einen Multi-Line-String haben, da gebe ich einfach die zwei Line-Strings an. Und ein Multipolygon. da habe ich hier dann... Ähm, so müssen gucken mit den Klammern hier drei Klammern, weil ich hier das Multi aufmache, dann Polygon aufmache und dann hier meinen Ring aufmache, dann habe ich hier noch einen inneren Ring und dann habe ich hier noch ein zweites Polygon, das ist hier dieser dieses Quadrat hier unten. Genau, und ich kann noch die Geometry Collection definieren. Da schmeiße ich dann einfach alle Typen nach Belieben rein, Punkt und ein Polygon und Line String, alles vorhanden. Genau. Ähm, genau, der JTS Testbuilder ist ganz praktisch und man kann, ähm, eben sehr viele, also die ganzen JTS Funktionen eigentlich ausprobieren und man kann eben halt hier zum Beispiel auch so eine Validierung vornehmen und dann sagt er einem hier, ah, hier dieser innere Ring, der hat aber hier einen Schnittpunkt mit dem Äußeren, das darf nicht sein, ist nicht valide, zeigt hier sogar an, eben die, die Koordinaten von, von dem, ähm, Schnitt, der, der verboten ist. Genau. Allerdings, JTS hat noch keine Unterstützung für ARCs, das ist jetzt auch nicht direkt geplant, also wer das haben möchte, kann da wahrscheinlich das gerne finanzieren oder selber entwickeln. Genau, kommen wir zu den Circular ARCs, das ist definiert im SQL MM Part 3 Standard, also der ISO 13.249.3. Genau, was gibt's da? Ich habe das nochmal gegenübergestellt, hier auf der rechten Seite die die klassischen Geometrie-Typen und hier links die Arc-Typen. Zu dem Point gibt es eben kein Äquivalent. Zu dem Line-String gibt es einen Circular-String. Ähm, dann gibt es hier noch das, die Besonderheit, eine Compound-Curve. Die, die gibt es auf der Seite nicht. Die hat eben abwechselnd Kurven und Linien. Zum Polygon, das Äquivalent ist die, das, das Curve-Polygon. Und es gibt natürlich auch wieder die entsprechenden Multivarianten, die Multi-Curve, Multi-Surface und natürlich auch die Geometry Collection, wo alles drin ist. Genau. Noch mal hier kurz eine Wiederholung zu den Linien. Also wie, wie, sind, wie sind die Linien aufgebaut? Eigentlich klar. Eine Linie ähm, mathematisch ist definiert aus zwei verschiedenen Punkten und die Linie selber ist innerhalb ist ist die ja, ähm, die, die lineare Interpolation zwischen diesen beiden Punkten. Und wenn ich jetzt eben einen Line String habe, dann ähm, ja, mache ich eben durch halt, erst zwei Punkte definieren für meine erste Linie und dann kommt ein weiterer Punkt dazu, der hier mit dem letzten dann ähm, das nächste Segment bildet und so weiter. Jetzt bei den Circular Arcs ist das ähnlich, nur dass ich jetzt eben keine Linie mehr definiere, sondern Kreise bzw. Kreissegmente und ähm, genau, aus der Schule war ich bekannt noch, ähm, so ein Kreis ähm, oder Kreissegment kann ich eben definieren über drei verschiedene Punkte. Ähm, ich kann ja sozusagen die, die äh, Winkelhabierende bilden, die dann ähm, den Mittelpunkt sch schneidet und hier zwischen den beiden auch. Und da ist dann dann mein, mein Mittelpunkt, entsprechend habe ich dann den den Radius, also habe ich dadurch den, den Kreis definiert. Und... Ähm, genau ähm, mein, mein Circular String gebe ich hier in, in der WKT-Form eben an, indem ich hier meine drei Punkte angebe, jeweils xy, xy, xy-Koordinate. Genau. Das, das ist jetzt sozusagen für, ein, für einen Kreisbogen, für einen Arc. Und entsprechend kann ich eben im Circular String eigentlich auch eben halt weitermachen, genauso wie im Line-String. Also das heißt für das heißt, für, für, mein ersten, für mein erstes Kreissegment hatte ich hier drei Punkte definiert. Ähm, wenn ich jetzt ein weiteres Kreissegment hinzunehmen will, dann bleibt der, als Start hier der P3 von, von dem ersten Bogen und ich füge nur noch zwei Stück hinzu für den nächsten Bogen. Und für meinen nächsten Bogen wieder dann ähm, zwei weitere Punkte, hier die P6 und Sieben. Das heißt, dadurch ist meine, meine Anzahl hier zur Kontrolle ist immer ungerade an, an Punkten, die ich hier drin habe. Genau. Wenn ich jetzt eine, eine Geometrie zeichnen möchte, die aus Kreisbögen und aus Linien besteht, dann gibt es hier diese Compound Curve. Da, da kann ich eben mischen. Das heißt, ich gebe jetzt hier an Compound Curve und dann hier meinen mein Untertyp. Jetzt sage ich, hier habe ich einen Circular String das ist die hier dann äh, hier wäre sozusagen mein, mein Mittelpunkt dann fange ich hier bei minus -1 0 an. Jetzt habe ich hier meinen Punkt 2 angegeben. Ähm, jetzt in dem Fall habe ich das Sinus und Cosinus mal angegeben und hier meinen meinen dritten Punkt, mein, mein Zielpunkt von von diesem Kreissegment hier der P3 bei 1,0. Dann starte ich hier mit einem Line String. Da ist eigentlich immer wichtig auch, dass hier der der Endpunkt von der von letzten Figur wird hier wieder übernommen, die 1,0. Das heißt, ich starte hier bei der 1,0, <lacht> gehe hier rüber zur mit einer Linie zur P, P4 äh, mit 6,0 <lacht> und habe dann hier wieder meinen mein letzten Kreisbogen, ähm, der auch wieder hier die Koordinate überlegt, 6,0, und weitergeht. Genau. Jetzt habe ich hier noch das eigentlich fast ein bisschen umständlich geschrieben. Ich habe jetzt hier Compound Curve, Circular String und hier den Line String noch mit angegeben. Man kann es eben auch abkürzen. Das ist hier die Schreibweise. Also wenn ich so einen Line String habe, wie, wie bei dem Polygon verglichen, kann ich hier einfach das Line String weglassen und den direkt in Klammern angeben. Also als letzte, letzter Geometrie-Typ wieder dann noch den Curve-Polygon. Dies ist eigentlich sozusagen wie ein normales Polygon, nur dass man eben halt ähm, keine Line Strings verwendet, sondern Circular Strings oder halt den Compound Curve, um das Ganze zu beschreiben. <lacht> genau, hier ist das mal so, ein, so ein Beispiel. Ähm, das ist jetzt eigentlich noch ein, eine, ein klassisches Polygon, was aus Linien besteht, ein, ein Quadrat, und jetzt kann ich es aber auch in dieser Curve-Polygon schreibweise beschreiben. Das ist ein Curve-Polygon von einem Line-String, der hier bei 00 anfängt, hier hochgeht, hier rumgeht, hier runter und hier wieder zugeht. Und ähm, genau, wenn das ein Line-String ist, die Kurzschreibweise, das kann ich weglassen und dann ist es hier einfach nur mein Curve-Polygon, zwei Klammernpaare und hier dann die, die Punkte dazu. Genau, hier ist noch ein komplizierteres Beispiel. <lacht> da habe ich hier auch wieder meinen... Ähm, mein Quadrat und oben aber so einen so Torbogen draufgesetzt und ich fange jetzt auch wieder hier unten an, gehe mit meinem Line-String dann hier hoch auf 0,2, habe dann hier mit ähm, drei Punkten diesen ähm, Kreisbogen definiert und gehe dann als letztes wieder hier mit einem Line-String hier runter und zum Ausgangspunkt. Ich sehe dann auch hier wieder mein, mein Ausgangspunkt hier 0,0 entspricht hier dem Anfangspunkt 0,0. genau kommen wir zur Unterstützung von den von den Anwendungen bei ähm, PostGIS jetzt erstmal genau also PostGIS unterstützt die ganzen Arc Geometrie Typen ähm, <lacht> allerdings in der Eingabe auf jeden Fall und ähm, in der Ausgabe wird es eben als als Standard Geometrie also als Polygon approximiert das ist diese, dieser Kreisbogen wird dann ähm, mit, mit einer bestimmten Toleranz eben approximiert. Ähm, der Grund dafür ist, dass, dass das Geos, was drunter liegt, ähm, unterstützt noch keine Arcs. Und ähm, ja, wie, wie gut oder vollständig ist die Implementierung in im PostGIS? Ähm, muss man gucken. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen Fehler irgendwo entdeckt, dass, dass so eine Reverse-Funktion ähm, äh, nicht funktioniert hatte oder, oder falsch funktioniert hatte. Aber so, zumindest so zum, zum Darstellen und Rendern war es die Erfahrung, dass es eigentlich ganz gut implementiert war. Hier ist ein Beispiel zum PostGIS. Wenn ich eine Tabelle eben anlege, um meine Geometrien zu halten, ist es wie bei den normalen Geometrien auch. Ich mache hier meinen Create Table mit den Standarddaten und dann mache ich hier mein Select Add Geometry Column. Und gebe dann hier hinten als Geometrie-Typ eben den, an den ich haben will, Curve-Polygon oder ähm, ähm, Circular-Line oder sowas, genau. Dann kann ich eben, wenn ich die Tabelle angelegt habe, kann ich Geometrien hinzufügen. Und ähm, genau, das ist eben auch ganz normal. Ich kann die jetzt als WKT oder jetzt in dem Fall ähm, EWKT angeben und habe hier einfach meinen WKT-Text. Genau. Also an, alle anderen Eingabemöglichkeiten sind also auch möglich. Also ich kann es auch als ähm, WKB, also als well binary angeben, wenn ich vielleicht von irgendeiner Applikation her komme und das, das programmatisch mache, kann ich das auch so angeben. Also das heißt für diese WKT-Repräsentationen hier für, den, für die ARCs gibt es auch entsprechende WKB-Repräsentationen. Ähm, Genau, PostgIS, Geometrieoperation. Jetzt habe ich hier ein SD Difference gemacht und will es wieder in die eigene Tabelle hinzufügen. Und da habe ich jetzt mal hier dieses Problem, dass ich einen, einen, einen Error bekomme. Da sagt jetzt hier Geometry Type Polygon does not match Column Type Curve Polygon. Weil das, was hier rauskommt aus der Difference, ähm, ist dann approximiert und ist dann leider ein Polygon. Das heißt, ich müsste das dann erst wieder umwandeln. Ähm, das hast du und in einem curve polygon das hast du dieses einfache Insert, wie man das so sich, sich vielleicht denkt, ähm, verschneiden, wir einfügen, funktioniert hier so leider leider nicht, weil der, weil der Geometrie-Typ verändert wird. Genau. Kommen wir zum GeoServer. server Beim, Der geo -Server unterstützt die, die Kurven auch. Ähm, ich muss aufpassen, wenn ich meinen Datastore, meinen Postgres-Datastore anlege, da gibt es hier so ein, so ein Flag, Support on the Fly, Geometry Simplification, das muss ich aushaken, weil er mir ansonsten die Geometrien ähm, vereinfacht ähm, beim Auslesen und, und und dann gehen gehen die Kurven verloren. Und beim Layer gibt es hier auch nochmal einen, den ich einhake, Linear, Geometries can contain circular arcs. Und wenn ich das dann mache, dann sehe ich hier, mein, mein Torbogen ähm, kommt jetzt eben im im Geo-Server korrekt raus. Genau. Manchmal hat es funktioniert auch nicht. Jetzt hatte ich hier zum ähm, das Problem, dass das irgendwo, hier sagt jetzt ähm, ähm, found two elements that are not connected. Da hatte ich jetzt irgendwie aus Versehen einen, ähm, eine Geometrie eingefügt, die die jetzt, ähm, wo, wo die wo die Koordinaten nicht passen zueinander und ähm, dann tut er leider das ganze Bild nicht rendern. Er könnte vielleicht auch diese Geometrie ignorieren, aber das rendert er leider das ganze Bild nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn da unsaubere Geometrien drin sind in der Datenbank. Das muss man vorher noch mal bereinigen. Genau, hier habe ich auch noch einen kleinen, kleinen Bug entdeckt im Geo-Server. Wenn ich jetzt hier so einen Kreis habe, dann kann ich den einmal darstellen als oberer Bogen und dann unterer Bogen machen das, das habe ich hier in dieser Form hier gemacht, auf der linken Seite, da funktioniert das korrekt. Oder ich kann, es gibt noch so eine Kurzschreibweise, ich nehme einfach den einen Punkt, ähm, nehme den hier zweimal, also als Startpunkt und Endpunkt, und als mittleren Punkt nehme ich dann einfach den Punkt gegenüber. Da sehen wir, dass das, das Kugis, ähm wenn man das direkt mit der Postgres-Datenbank ähm, <höhnt> verbindet, rendert das hier korrekt. Während der GeoServer das hier auch so, ein, so, eine, so eine Linie, ähm, reduziert. Also da ist noch irgendwo so ein, so ein, so ein Bug drin. Genau. Kommen wir zum QGIS. <lacht> zum ähm, ich habe hier ähm, die normale Digitizing Toolbar, da kann ich hier Polygone ähm, digitalisieren und es gibt diese Shape Digitizing Toolbar, da kann ich hier meine Kurven digitalisieren. Wenn ich das eben mache, <lacht> kann ich hier eben entlang gehen und, und ähm, kann ja schön diese, diese Kurven hier definieren und abfahren. Das leider, hier war die Eingabe nicht ganz so korrekt, da muss ich mal irgendwie neu anfangen. Ähm, genau. Die Daten stammen hier übrigens aus, aus dem Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Die haben jetzt seit, seit äh, diesem Monat jetzt die Daten ähm, als Open Data zur Verfügung gestellt. Genau. Hier ist jetzt mein Blogschuppen hier komplett ähm, digitalisiert. Da sehe ich jetzt auch, leider ist das Ganze hier ein, also ähm, ein Curve Polygon of Compound Curve of Circular String komplett. Eigentlich hätte ich gerne, dass hier diese geraden Linien, dass das sozusagen als Line String definiert wird, aber irgendwie wurden die hier noch von Circular String ähm, sozusagen ein, ein, ein, ein gerader Kurvenbogen mit digitalisiert. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, wie, wie man das in Kugels machen kann, dass dass man das eben echt ähm, Compound Curve machen kann mit abwechselndem Kreisbogen und eine gerade Linie, Kreisbogen gerade Linie. Genau, hier ein kurzes Beispiel aus GDAL. Ähm, ich rufe so ein kleines beispiel auf und ähm, ich gebe hier zwei ähm, äh, Kurven ein und ich sehe die die Union, wenn ich das ähm, Verschneide oder, oder, oder, oder vereine, dann kommt hier auch wieder ein Curve Polygon raus. Ich kann sogar auch sagen, ich habe hier ein Point und mache einen Buffer und dann noch die Operation get curve geometry und dann kommt hier auch ein, ein Curve Polygon raus. Hier sogar auch diese, diese vereinfachte Form mit nur ähm, mit nur drei Punkten für den Kreis. Genau. Hier kann ich auch sagen, ich habe ich hatte jetzt hier ein Quadrat und habe in der Mitte einen, einen Kreis ausgeschnitten und da kriege ich auch wunderbar Curve-Polygon raus, ähm, hier mit mit dem Ring von dem Quadrat und hier dann der der Kreisring in der Mitte als, als Loch ausgestanzt. Genau. Das Fazit, also Wissen um die Kurven ist noch nicht ganz so geläufig, liegt vielleicht auch daran, dass der ISO-Standard nicht frei zugänglich ist im Vergleich zu den OTC-Standards. Unterstützung in PostGIS, im GeoServer und in Kugis QGIS ist vorhanden, aber immer noch ausbaufähig und Implementierung in, in einigen Bibliotheken fehlt noch, also zum Beispiel in Geos und in ähm, GTS. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank Björn Höfling für deinen Vortrag und genau diese Informationen zu Kreisen, Kreisbögen, das ähm, Publikum applaudiert und ähm, es gibt auch ein paar Fragen im Chat, die wir uns jetzt anschauen möchten und ich schaue mal gerade nach bei den Fragen. Ja, die erste Frage, da geht es um GEOS. Du hast erwähnt, dass in GEOS die ARCS-Unterstützung noch nicht vorliegt. Weißt du denn da etwas zur Implementierung und ob die in Arbeit ist oder ob es da noch Finanzierung benötigt? Also, also das ist noch nicht implementiert. Ob das jetzt in Arbeit ist, bei GEOS weiß ich nicht. Okay, gut. Dann hast du ein Beispiel gezeigt, wo du ein Insert machst und ähm, hattest dann das Problem, dass das Polygon nicht eingefügt werden konnte, weil das erst ein Curve-Polygon werden müsste. Und genau, wie erfolgt denn da die Umwandlung von Polygon in Curve-Polygon? Um. Also wenn, wenn ich das selber jetzt per Hand mache, ähm, mhm. eben entsprechend, wie, wie ich das dargestellt hatte, also dass, dass man eigentlich, ähm, ja, statt, statt Polygon eigentlich in dem Fall dann, also wenn es ein einfaches ist, dann nur Curve-Polygon schreibe und, und dann ähm, wird, wird das eben so verwendet, genau. Ja, und gibt es da auch eine Funktion? Also zum Beispiel ist ein ähnlicher Fall ja auch, wenn ich ähm, ja, Berechnung mache und habe eine Spalte, die ein Multipolygon ist, ich bekomme aber ein Polygon heraus, dann gibt es ja diese sd funktion die dann automatisch die Umwandlung dann in ein ähm, Multipolygon durchführen würde und ähm, gäbe es da auch eine Funktion, also SD-Curve-Polygon beispielsweise? Ja, gute Frage. Habe ich jetzt das Stegkraft vergessen? Ich weiß, dass es definitiv welche gibt zum zum Detektieren. Also, also als als ähm, mhm. also als äh, äh, um abzufragen, ist es äh, eine Kurve oder nicht? Ähm, zum Umwandeln bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Kein Problem. Gut, dann gibt es noch eine Frage und zwar könnte man nicht den Circular String und Line String in eine Geometry Collection schreiben anstatt einer Compound Curve? Um Nee, kann, also ähm, das, das sind zwei verschiedene Sachen. Also wenn ich eine Geometry Collection habe, dann habe ich ähm, ähm, das, das sozusagen als, als Menge von hier ist eine Linie und dann als, als nächstes dann wieder ein, ein Arc und wenn ich jetzt aber einen Compound Curve habe, ist das wirklich eine durchgehende Geometrie, ähm, die, die sozusagen abwechselnd ähm, Linien und Kurven äh, Segmente hat. Ja. Mhm. Okay, genau, denke ich auch. Ja, und dann gibt es noch eine ne letzte Frage. Ähm, hast du die Bugs im Verhalten der Projekte, also du hattest ja Kugels und Geo-Server gezeigt und hattest auch angesprochen, dass es noch ausbaufähig ist. Hast du das denn den Projekten rückgemeldet, also vielleicht über ein Bug-Ticket oder stehst da irgendwie im Kontakt ich hatte es beim, beim Geo-Server versucht, ähm, da hatte ich ehrlich gesagt das Problem gehabt, dass der Bug-Tracker äh, voll ist, sprich keine User mehr annimmt. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, dann, dann fixe ich es gleich und ähm, mache dann einen Pull-Request. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Mhm. Das habe ich aber noch im Hinterkopf. Ja, gut. Ja, also ich hatte auch schon mit, mit Kreisbögen zu tun im, im Zusammenhang mit Alkis. Du hast ja die Daten gezeigt von, äh, aus Hessen ne, mit dem log ja genau. ja, genau. Und da, ähm, genau, beim Import über Gedal, da werden die Kreisbögen, kann man ja... Ähm, quasi in einzelne Linienstrings überführen. Und da gibt es natürlich Probleme, weil man dann ähm, Self-Intersections vielleicht hat. Und ähm, genau zukünftig wäre es natürlich zu wünschen, dass dieser Umgang mit Kreisbögen und Kreisen, dass der einfach funktioniert und äh, ja, man sich da gar nicht so Gedanken drüber machen ähm, muss, denke ich. Ja. Mhm. Gut. Ja, Björn, dann herzlichen Dank nochmal an dich für den. Ähm, Danke. Vortrag und ähm, ja, wir sind jetzt am Ende von dieser Session zu PostgreSQL und PostGIS. Ich denke, es gab viele tolle Ideen, viele äh, Informationen, die wir hier mitgenommen haben. Herzlichen Dank nochmal an die drei Redner und ähm, ja an dieser Stelle nochmal allen viel Spaß auf der noch nochmal Applaus und dann ähm, ja bis zum nächsten Vortragsblock.